Ach wirklich? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wenn in meiner Praxis einer der Partner diese oder ähnliche Worte spricht, ist es für mich wie beim Laufen, wenn ich die Ziellinie überquert habe. In diesem Moment hat einer vom anderen etwas Neues gehört. Es kann gut sein, dass die beiden schon öfters über das Thema gesprochen haben, aber JETZT hat die Kommunikation zum ersten Mal funktioniert. Ich kann nicht sagen, ob gerade der eine die Worte diesmal anders gesprochen hat oder ob das Ohr des Partners zum ersten Mal bereit war, die Worte zu hören, was ich in diesem Moment jedoch mit Sicherheit weiß, der eine hat in diesem Moment es ausreichend annehmbar gesagt und die Bereitschaft, die Worte zu hören, war auch ausreichend, damit es Klick macht. Klar, es kann sein, dass bei höherer Bereitschaft zu hören es in der Vergangenheit schon gereicht hätte, die gleichen Worte zu hören. Auch kann es sein, dass wenn es in der Vergangenheit respektvoller gesagt worden wäre, es auch bei einer geringeren Bereitschaft zu hören, ausreichend für eine Informationsübertragung gereicht hätte. Aber, egal ob in dem Moment in der Sitzung die Übertragung des Gedanken geklappt hat, weil der eine oder der andere sich mehr bemüht hat, wenn es Klick macht, sind beide glücklich. Und in meiner Erfahrung, in den vielen Jahren, die ich mit Paaren gearbeitet habe, hat es immer die gleiche Konsequenz. Es interessierte keinen der beiden im Nachhinein, wer sich mehr angestrengt hat. Wenn zwei miteinander glücklich sind, haben sie Besseres zu tun, als Ursachenforschung zu betreiben, um herauszufinden, wer mehr zum Glück beigetragen hat. Nur solange es nicht klappt, wollen beide feststellen, wer falsch sendet oder wessen Empfangsgerät falsch eingestellt ist. Aber wenn es Klick gemacht hat, ziehen es beide lieber vor, ihr gemeinsames Glücklichsein zu genießen. Wie ein Läufer, der froh ist, endlich die Ziellinie überquert zu haben.